Es ist 7 Uhr. Zeit für den Montagswitz. Ein junger Mann geht zum Haus seiner zu Freundin. Läutet an. Der Vater macht auf. Der junge Mann sagt, Hallo, mein Name ist Umberto und ich bin hier, um Ihre Tochter zu ficken. Sagt der Vater. Um was? sagt der junge Mann. Umberto. Der Montagswitz.